Hey, herzlich willkommen hier bei Amsterdam Walter. Das ist Alessio, das ist Schalaknach in der Silas. Komm doch mit, wir zeigen dir die Firma. Amstein und Walter ist eine ganze Schweiz vertreten und auch im nahen Ausland. Wir bilden Gebäudetechnikplaner fachrichtung sanitär, heizig, luftig und Elektroplaner und aus. Durch die internen Schulungsprogramme und das ich BMK besuchen kann, werden wir sehr stark gefördert. Ich fühle mich hier sehr wohl. sei mir sehr gut aufgenommen. Sie sind sehr hilfsbereit, sehr freundlich und ich kann immer eine Frage stellen und bekomme immer eine Antwort. Bei Amsterdam walter Zürich dürfen die Lernenden gratis Mittagessen essen. Zusätzlich gehen wir Lernende auf ein 3- bis 6-monatiges Praktikum auf die Baustelle. Ich zeichne gerne auf Zeichnungsprogramme und meine Lieblingsbeschäftigung ist berechnen. Hier lernen wir mit Zeichnungsprogrammen am Computer arbeiten, können 3D-Modell modellieren und auch sehr viel berechnen. Wir Lernenden dürfen in sehr grossen und wichtigen Projekten mitarbeiten. Hey, hat es dir gefallen? Wenn ja, dann bewirb dich doch gerade und wir Teil unserem Team. Wir freuen uns auf dich!